Wollen wir es wegsprengen in der Aufnahme? Ich, ich wette, die wollen alle, dass sie es sprengen. Wir sprengen die Scheiße. Wir machen dann wieder unsere eigene Base kaputt, ne? Ja, scheißegal. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pitforge mit Geotrix. Hallo. Ja, heute wollten wir euch mal unsere... Faction vorstellen und hier sind auch schon ein paar Banausen, die auch in der Faction sind. Einmal hier der Liebe Brazen my love, Stephanie ist auch am Stissel und Exurica. So. Ich würde sagen, jetzt zeigen den erstmal hier. Das ist hier unser Kistenraum. Ne? Wir, wir sind auch so gesehen wie Einhorn-Gänger, wir haben so alle so, so, so ein Einhorn. Ja, was ist mit mir? Ja, ja, äh, also, bin ich der Außenseiter oder? Kauf dir einen. <lacht> wie, soll ich, wie soll ich mir ein Einhorn kaufen? Ja, äh, einfach so ein Schalker-Fane kaufen Warum? Okay ist so komische, Naja, du weißt schon was Ja, ich weiß, okay <lacht> ähm, Also einmal gibt es hier Unsere Kisten, ne? Hier ist unser schöner Mülleimer Hier hey, guck, kann man so direkt, direkt benutzen, Alter. Ja, hier gibt es halt Schöne, schöne Kisten hier Also wenn ihr uns raidet, damit ihr genau wisst Wo ihr hier die Kisten... Auch mal müsst ihr, ist meine Kiste Ihr habt mein ganzes Opsi geklaut, sehr geil Ich war einmal nicht da und gleich alles geklaut Ich hab daraus nichts genommen Junge, es ist komplett alles leer, es war einfach voll Komplett voll Ich hab da nichts genommen Meine ganze Kiste war voll, Junge Egal ja. Hier sind unsere Spawner Falls ihr die aufspringen wollt, hier Ja, Ja, sie Ja, ja, aber... Lohnt sich kein Stück Ja, ich würde es trotzdem versuchen <lacht> Richtig pushen so, ne? Okay, hier ja, sind ja, auch hier unsere Spawner, dann sind hier unsere Kisten. Wir haben eine schöne Ender-Chest. Hier geht's noch runter. Komm, komm, wir gehen jetzt runter. So, wir lassen jetzt hier oben alleine. Hm. Und gammeln. Hier sind unsere schönen Banner. Ein schöner Wolf. Ja, hier sind unsere äh, Safe-Kisten. Was ist der mit dem behinderten Einhorn, Alter? Kuchen, lass dich bitte nicht ablenken. <lacht> ähm, hier sind unsere Safe-Kisten. Da sind zwar keine Sachen drin, aber äh, doch, da sind recht wertvolle Sachen drin, natürlich. Hä, was habt ihr gemacht? Wurde nochmal hier geradet? Nein, ich hab keine Ahnung. Ich hatte auch schon geguckt. Okay, egal. Auf jeden Fall hier die Braustation. Hier ist unsere Braustation, ja. Hier stehen Tränke drin, die Braumaterialien und auch Wasserfläschchen. Und die Braustände mit jeweils ganz viel Blakes Warum muss Stefan sich eigentlich immer irgendwo im Weg stellen? Ich weiß nicht. Manchmal regt mich das so ein bisschen auf, was... ich hab Auto-Jump Ich Autojump an, das ist ein bisschen nervig, egal. Hier ist die Farm von Stefanie, die ist sehr, sehr, sehr, sehr gut. Hier ist auf jeden Fall einfach so ein Hopper, Hopper, Hopper. Ja, ein Hopper. Für so eine scheiß kleine Farm, die eigentlich gar nichts bringt. Ne? Hier ist unsere Wand. <lacht> die ist auf jeden Fall lo lohnenswert, durchzulesen. <lacht> ne? Könnt ihr euch ja mal durchlesen. So, wir kriegen Copyright Strike. Nein, warum? Wo ist denn was <lacht> Schlimmes? Warte. Okay. Hallo Marcel Davis von 1 und 1, seit 16 Jahren. Allein was? Von wegen 1, 1 Seit 16 Jahren führe ich Krieg gegen Telekom. Ähm. Warte. <lacht> Wir gehen erst. Hä, was? Hä? Wo geht's denn hier weiter jetzt mit dem Ding? Wir gehen erst wieder wenn der Antwort gefolgt. Achso. Es <lacht> bleibt ja alles so wie es ist. Es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal ob du hier bist oder nicht. Hast du das Kinderzimmer gesehen? Es ist Obst im Haus. Okay, Andreas ist auch da. Also dieses Schild finde ich am besten. Das hier. Sub to brazen, aber warum steht da nur Sub to brazen? Ein? Werbung. Werbung. Achso, Werbung. Ja, stimmt. Das ist auch sehr gut. Das Bei gibt eine Anna-Anzeige. Was ist das eigentlich für ein Spruch? Von wo kommt der? Mit einer Anna-Anzeige. Ich verstehe den nicht. Oder du mit der Tomatenautomat. Hä? Ja, Dome und der Tomamtlautomar. Achso, Tomaten. Ach so, hä, was ist das? Geh, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Hä? Dome und der Energieriegel. Energie? Energie vor allem, wie habt ihr Energie geschrieben? Oder? Ja, das, das du ist. Du willst so das Buch, hin. du liest das Buch. Nein, ich möchte das. äh, ich möchte kein Buch. <lacht> Du willst das Buch, du liest das, das Buch, Buch. Du willst das Buch, du liest das Buch. Okay, wie kommen wir jetzt raus? Hast du ein Home? Du Hast du äh, oben einen Home bei unser ja. äh, Kaktusfangen? Bord dich mal hin und ich port mich zu dir, okay? Vielleicht oben Dach. Ich zeige ja. euch jetzt mal unsere Kaktus-Wer irgendwas schlägt mich jetzt. Ey, Junge, ich krieg, Junge. Ich krieg, Junge, Love, Alter, ich krieg das, ich das. Hör mal auf jetzt, ey! Lass das doch mal. Lass das, ich hasse das. Okay, er kann sich aufziehen. Ja, ich habe mich schon zu dir teleportiert. Hier ist auf jeden Fall unsere Kaktusfarm. Also hier ist ein Hopper, den ihr wegsprengen könnt. Hier ist einer. Ja. Warte, Hier ist noch einer, immer voller Kakteen. Das ja, super Kann man auch gut verkaufen Ja Also außer Stefanie war hier, weil Die geiert immer so richtig denn... Stefanie gibt alles nur für Lettik Nee, für D'Souz Aber Neue D'Souz <lacht> Das ist richtig schlimm Auf jeden Fall, wo kommt man hier hoch? Ah, hier, komm Aber bin... hast du dieses behinderte Haus gesehen von Stefanie? Nee, wo ist denn sein Haus? Hier, hier Aber du Dieser Opsi-Bunker, ne? Nein, das hier Ist das hier? Was ist denn das Nein, hier? Hier ist auch so ein Haus ja, guck doch, das Haus hier. Oh fuck, das sieht sogar geil aus. Das ist von Stefanie. Warum macht der sich hier ein Haus hin? Weiß ich es nicht. Äh, guck mal, von Stefanie. Ich, ich, ich schreib Stefanie. Wollen wir es wegsprengen in der Aufnahme? Ich, ich, ich wette, die wollen alle, dass sie sprengen. Wir sprengen die Scheiße. Wir machen aber unsere eigene Base kaputt, ne? Ja, scheißegal. Wir können ob sie neu hinbauen. Wir sprengen jetzt. Dann holen wir ein bisschen TNT. Ja, ich spreng die Scheiße jetzt Okay, Stephanie. <lacht> okay, wir sprengen hier oben Dann kriegen wir vielleicht keinen Opsi-Schaden Das wäre vielleicht Ich hoffe, dass wir keinen Opsi-Schaden kriegen Weil das wäre ein bisschen doof, ne? Ja, ja Aber wir sprengen die Scheiße jetzt <lacht> Die Scheiße wird gesprengt <lacht> Oh, Scheiße Wir haben so oben gesprengt Fuck, was haben ja, wir gemacht? Sag ich, ja, Denk? Egal <lacht> Egal, sag's da. Hä? Was haben wir jetzt für einen Mist gemacht? Wo, haben wir noch Blöcke, irgendwie? Die hast du auch noch weggesprengt. Ich hab alles... Im... nee, das war ich nicht. Doch, das ist jetzt auch abgekommen. Nein. Doch, das war ich gerade eben nicht. Ja, wie soll ich denn bis nach da hinten was sprengen? Weiß ich Ach. doch nicht. Hä, ja, was ist das für TNT? Mega TNT oder was? Das ist dieser Super funny TNT von damals. Ja. Boom, alles weg. Junge, was ist denn das? Jetzt habe ich ja alles geschrottet das werden hier. Ja. Raison der Griefer. Ja, ich war ein guter Griefer, sag ich dir. Nein, ich habe noch nie gegrieft. Ah, yeah. <lacht> so, Nein. Scheiße, was habe ich denn hier gemacht? Jetzt habe ich den Block auch noch falsch geplaced. Mann, oh Mann, was <lacht> mache ich denn hier? Du willst das Buch lesen. Nein, ich will kein Buch <lacht> abletzen sogar im Buch gelesen. Oh mein Gott, was mache ich denn? Das ganze Erde ist Jung man, hätte mal, man hätte mal einfach eine Base bauen müssen. Aus TNT. Einfach so eine <lacht> TNT Base. Mal gucken, wie lange die hält. ey Meinst du, Stefanie freut sich? Oh ja. Wir sagen einfach, wir waren das nicht. Wollen wir sagen, Uli war das? Oder, oder Henry? Nein, wir sagen Stefanie war es. Stephanie war es selber, oder? Das war was? sein Haus. Es war so hässlich, wir mussten es wegsprengen. Es war halt echt hässlich. Obwohl <lacht> ich gesagt habe, es ist schön, aber es ist okay. <lacht> ja, aber ich finde es das scheiße, dass es hier noch ein bisschen ganz ist, weißt du? Ich hau die Scheiße jetzt auch noch weg. Nein! Das, das geht ganz ehrlich weg. Ich weiß, oben oh, wird alles weggehen jetzt. Wow, Scheiße, oh, Mann! Wow, Junge! Wie viel auch noch? Hä? Das was, ist ist das? was ist das für ein TNT, Junge? Ist doch nicht menschlich. <lacht> Mega, super, duper. Ich habe das ähm. unten geplaced und das haut einfach komplett alles weg. Was ist das bitte? Okay, aber ich würde sagen, jetzt ist es Schöner. Jetzt ist viel schöner. Ich hau hier jetzt noch ein bisschen so... Also, falls ihr uns raiden wollt, das Haus ihr zur Verfügung. Ja, gerne, gerne. So, ich hau hier ja, jetzt auch noch was hin. Äh, Stell dir vor, die raiden uns... Und dann kommen die nur rein, um <lacht> dieses scheiß hässliche Haus wegzusprengen. Guck <lacht> mal, wie geil! Soll ich sagen, kein Ding. Es steht noch, es steht noch, Schweibia. <lacht> es, es steht noch. Es steht <lacht> einfach nur, es steht noch. <lacht> Soll ich noch ein bisschen so Blöcke hinplacen, so dass es scheiße Okay. Hier ist unser schöner AFK-Pool, hier kann man sich so reingammeln. Okay, geht nicht so gut. Hier, hier guck. Kann man sich so hinschillen So, ich, wir zeigen jetzt einfach nochmal die, äh, die Katzenfarm von. Genau, von oben. Von, von, oben, von außen, von. Von überall. Von, von überall, ja. Okay, lass mal zumachen hier, ne? Ja, machen mal zu. Ja, mein Und, schönes Einhorn. Alter, habt ihr noch weitergebaut? Ja, natürlich, wir haben zwei Schichten noch gebaut. Seid so hobbylos, ne? Ich habe okay, letztens war, war die war heftigste, Kaktusfarbe gesehen. Die war von. Wie hieß die denn die? Ähm. Ich glaube sogar, die Faction hieß einfach nur äh, Kaktusfarmer oder so. War echt crazy, die hatten so eine heftige. So, jetzt könnten wir von hier oben nochmal. So noch mal eine heftige Farm. Ja, 10 Farm sehen. Ey, ihr habt einfach also, einen Weg bis nach ganz oben gemacht, das ist sehr gut. Ja. Weil es immer genervt Soll Kann ich mich zu dir ah. tippen? Nee, ich bin hier auf der Leitung. Okay. So, jetzt könnt ihr von hier oben sehen. Die ganze kaktus ist ein 22x22 äh, Blöcke, Kakteen, Schicht und das halt alles mal 6 Ah, ihr habt mein Opsi genommen um hier weiterzubauen, wa? Ja, ja das, das kann sein, weil, weil äh, Dingens, ähm, hier, wie heißt da äh, LRUXI hat äh, die ganzen Giffen sortiert Ach so, okay Ja, lass mal nach oben gehen, aber dann sehen die, dass wir noch nicht so weit sind, aber ist egal Ja, ja wir, wir müssen auf jeden Fall die Wand noch hochziehen, sowas. was herunter ja. <lacht> ja die Wand müssen wir auf jeden Fall. Ist da jemand reingesprengt oder warum ist da so Wasser? Was wo? Achso, ihr habt von oben auch schon angefangen runterzubauen. Achso, nö, das waren wir nicht. Ja klar, da ist doch schon was. Nee, ja, ich da aber nicht. Ja, was dann ist weiß, denn das? Dann, dann ich, warum habt ihr denn hier so was komisches gebaut? Noch eine Schicht macht ihr hier oben? Nein, also ich war das nicht. Ja egal. Lass die mal machen, die machen das schon. Okay, haben wir jetzt hier eine Picke? Hast du auch eine Picke? Ja, ich habe eine Picke, ja wieder. So. Okay, dann lass uns mal hier rausbauen irgendwo. Aber ich hab keine Ahnung wo am besten. Ja, überall ist dieses Wasser und Lava, ne? Wir sterben ich da dran. Nein, ich nicht. Doch, du man stirbt da dran, Mann. Nein, ich sterbe da nicht. Oh, oh shit, hier. ich hab ein Opsi verloren. Hast du noch ein Opsi? Nee. Scheiße. Das ist soll, ich, soll ich mich zu dir tp'n dann schwül ich da kurz. Ah, ich hab. So, komm. Lass das oder du TPst dich zu tp's, mir gleich, ja? Bleib hier. Bleib hier. Also ich, den den den den Steinhau, was und ich sterbe nicht in den Nacht. Denkst du, ich bin? Weil. das sagt dir ja schon alles. Das ist ja schon Weg, hilf. So. Oh mein Gott. So. u ich einfach zu mir jetzt. Okay, okay. TPA, Braizne. So. Ja, ich bin unsafe. Okay, komm mal nochmal. Ja, geh, geh mal an, dann. Okay, hier. Also, oh, hier ist unsere und alte. Und so. Genau. Sag du was? Unsere alte Kakteenfarm, die haben wir einfach äh, komplett weggebombt. Ja. Also, also Just auf Farm haben wir die einfach weggebombt. Ich blende das auch ein äh, jetzt. Irgendein, irgendein äh, Vollschwatz hat die äh, Kaputtgesprengte gegangen und gedacht, ja, äh, fuck drauf. Änderung. Dein Ernst, dass du unsere Kaktusfarmen in die Luft Junge, das fliegt sogar gegen unsere Wand! Junge, es fliegt ja auf dem Mond! Bist du krank? Junge, warum griefst du uns? Guck mal, jetzt fliegt's... Oh, Junge! Junge, bist du krank? Es <lacht> ist so krank! So... ...geistig gestört. Du bist krank, Kuchen! Guck mich jetzt an, was machst du hier? Was machst du da? Was machst du da? Warum grieft ihr uns? Seid ihr verrückt? Seid, <lacht> ihr... Seid ihr verrückt? Ja. Boah, jetzt hast <lacht> du den weggesprengt, <lacht> Alter. Ja, zu bin ich die Kacke. Was ist denn <da> los, Mann? Junge! <lacht> Es ist so krank. Junge, scheiße! <lacht> Junge! <lacht> <lacht> Junge! <lacht> Junge! Junge! Was macht ihr denn? Was ist denn falsch mit euch? <lacht> <lacht> Junge! Was zum Teufel geht vor bei euch? Guck mal, ich hab nur so einen Sicherheitshelm auf. So eine Sicherheitskappe, guck mal. Ich hab wenigstens Schutzhelm. Wollen wir mal gucken, ob ein TNT-Boost geht? Soll ich mal gucken? Mach mal. TNT-Boost. Okay, mach mal, komm. Zähl mal. Warte. Hier, okay, TNT-Boost, komm. TNT-Boost. Oh, shit es geht, aber ich bin fast tot. Ich weiß. Hier okay, nochmal. Hey, heute ist das so klar, dass wir das reparieren müssen, ne? Ich weiß. TNT Oh sterbe, oh sterbe! Ich hab noch zwei Herzen! Ich hab drei Herzen Scheiße, Junge. Es ist krank, es ist einfach nur krank Scheiße. Kann ich dich anziehen? Schade Es ist so krank Alter Schwede Okay, Wer baut den Rest ab? Stefan Das TNT äh, die sprengen die einfach weg. Keine Werbung. <lacht> das, das, das, <lacht> <lacht> <lacht> so gesehen die Überreste. Und das fette Ding da in der. In der Mitte da, so ist halt unsere Base. Echt? Was, ich dachte, es wäre was anderes. Ja, ich, ich dachte, es wäre unsere Pickfarm. Ja, ich dachte, es wäre. Weißt, weißt du, die fallen von da ganz oben runter, ne? So ganz runter, damit die schön. Also, wenn ihr uns ärgern wollt, ja? Dann sprengt diesen Block weg. Nein, nein, nein, ich mach nicht. Weil <lacht> da haben alle ihr Home, Junge. <lacht> nicht, mach ich nicht. Ich hab draußen noch gar kein, kein Home. Ja, aber die haben alle hier ihr Home. Und wenn ihr diesen Block weg sprengt, dann könnt ihr euch uns richtig ärgern. Also mich juckt's eh nicht. Ich muss mich eh immer rausbauen wie so ein Knecht. Ich hab mir draußen jetzt nur Home gesetzt. Ja, Das freut mich. Dann werde ich den Block eh abbauen. ja Also hier seht ihr, das ist unsere Base, ne? Hier könnt ihr könnt ja das fette Ding hier beobachten Also mir gefällt es eigentlich Muss ich sagen Ja, aber das ist ein fettes Fettes Ding ist das ja Ja, das war's eigentlich jetzt schon von der Tour, ne? Ja, und also das war so unsere ganze... Base. Äh, ich würde mal sagen, wenn euch gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung da Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und Redest du wie so ein Penner? Redest ja schlimmer ja. als ich! Ja. <lacht> Okay, dann machst du es jetzt mit dem Video. Und die Einhorn-Army sagt Tschüss. Nee, ich bin kein Einhorn. Ich bin der Einzige. Ich bin der Anführer der Einhorn-Army. <lacht> du hast keinen Horn. Klar, ich nehme einen Horn, willst du? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ein werbefreundliches Video. Ja. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.